Willkommen zu Probably Nothing, den IOTA News, heute aber mit einem Interview mit Mosquito Pay. Deswegen zoomen wir gleich rein. Ich kann den Juchel begrüßen. Er ist quasi der Kopf dahinter. Und los geht's. Juchel, erzähl was über dich und äh, über Mosquito Pay. Hallo Alexander, danke für die Einladung zuallererst. Äh, freut mich, dass ich unser Projekt MosquitoPay präsentieren darf. Ähm, ja... Mosquito P ist die Zukunft des Bezahlens. Wir bieten eine ultra kosteneffiziente Lösung für jedes Unternehmen an. Wir ermöglichen es, Kryptogelder hochautomatisiert zu akzeptieren und gleichzeitig die Kosten zum Senken. Von Parkhäusern bis hin zu Webshops. Wir sind überall dort vertreten, wo bezahlt wird und wo eben das implementiert wird. Unsere Lösung ist einfach zu bedienen und kann via QR-Code über jedes Smartphone genutzt werden. Wir kümmern uns um alle steuerlichen und rechtlichen Aspekte, sodass der Betreiber sich ganz auf das Tagesgeschäft konzentrieren kann. Das heißt, Win-Win für alle Teilnehmer. Und das ist unser Konzept. Klingt sehr, sehr interessant. Hoffentlich wirst du uns mehr was dazu erzählen. Kannst du genau ins Detail gehen, wie das Ganze funktionieren wird von Mosquito Pay? Gerne. Gerne auch anhand eines aktuellen Beispiels. Wir implementieren aktuell mosquito pay in webshops äh, konkret in shopify webshops danach woocommerce webshops von wordpress mhm. right? ähm, und dort wird es so ablaufen dass man eben die ware die man kaufen will in den Warenkorb legt und dann wie bei aktuellen äh, bezahlservices äh, zur kasse geht und dann mhm. die bezahlmethode aussucht im optimalen fall wird mosquito pay an erster stelle stehen <lacht> man wählt, okay, ich will jetzt über Mosquito Pay bezahlen. Und ja, aktuell gibt es die Bezahlmöglichkeit nur mit IOTAS. Es wird ein Link aufkommen, wo man eben draufklickt. Die äh, Firefly Wallet, die wird automatisch aufpoppen, sobald diese ja. ähm, installiert ist. Äh, man loggt sich in der Firefly Wallet ein mit dem gewohnten Passwort. Es wird es werden alle Beträge und Informationen eingefügt. Man braucht nur noch den Betrag zum Gegenkontrollieren und dann versenden. Und dann wird man redirected auf die Webshop-Seite mhm. und das Payment ist erledigt. Also schnell und einfach quasi. Schnell und einfach, definitiv. Genau. Gleich eine Frage. Äh, wird diese Funktion für die WordPress-Seite oder halt für Shopify äh, kostenfrei sein oder ist es mit monatlichen... Äh, Abogebühren verbunden. Wie kann oh. sich ein Shop leisten, das so vorstellen? Richtig. Ähm, wir sind natürlich keine Wohltätigkeitsgesellschaft, weil wir viel Zeit investieren. Gleichzeitig verfolgen wir auch die äh, Vision von IOTA, dass wir ähm, möglichst kostenfrei, also sehr kostengünstig sein wollen. Deswegen setzen wir unser Ziel mit, unser Kostenziel mit einem Prozent an. Also hm. immer, es gelten immer nur ein Prozent. Egal, ob man 1 Euro oder 100 Euro überweist. Es sind ja. keine fixierten Gebühren dabei von 30 Cent Minimum. Ja. Äh, und zum monatlichen, ähm, ähm, ja, das gibt es auch, dass man etwa 60 Euro monatlich Grundgebühr bezahlt. Das haben wir aktuell nicht vor. Mhm. Ähm, das kann ich aber nicht ausschließen. Also für den jetzigen Stand dass man keine monatlichen Grundgebühren, sondern nur eine Transaktionsgebühr. Richtig. Und 100%. auch die nächsten Monate wird es monatlich kostenlos sein, aber wir müssen schauen, wie, wie kostintensiv die Serverkosten etc. sein werden. Ja. Ja. Alles klar. Und ist das jetzt, wo du hast erzählt, dass es jetzt nur für IOTA, wird das auch für Shimmer und Assembly irgendwann in der näheren Zukunft äh, funktionieren oder schließt ihr das aus? Wir schließen das nicht aus. Das wird es auch für die Shimmer-Tokens geben. Mhm. Assembly-Tokens äh, auch. Die konkrete Anfrage aktuell ist sogar dass wir es für äh, native Token auf dem Shimmer Testnet anbieten. Mhm. Das heißt, einer hat seine nativen Tokens äh, gemintet mhm. und will damit Bezahlungen empfangen. Und das ist dann auch ein Schritt neben Shimmer-Implementierung. Mhm. Ja. Alles klar. Gut. Ähm, Uckel, kannst du was zur Entstehungsgeschichte sagen? Wie seid ihr dazu gekommen, den Mosquito Pay äh, zu gründen, zu programmieren? Wieso, weshalb, warum? Gerne. Das Ganze hat vor viereinhalb Jahren begonnen, alleine. Dann kam der zweite hinzu als Elektrotechnikingenieur. Dann kam der dritte als Programmierer. Dann kam ein IT-Experte dazu. Dann kam, der Dann kam noch ein Programmierer hinzu. Dann kam noch ein Accounting-Experte. Weil alles, alle fanden das Projekt spannend. Zwischenzeitlich haben wir einen, der aus Unternehmensberater mit dabei ist, aber regelmäßig sich updatet <lacht> und Feedback gibt. Ähm, und aktuell sind wir sechs bis sieben Leute und stehen jetzt nach viereinhalb Jahren mit einer Community da, die unser T Projekt auch toll findet und wir dadurch motiviert werden, noch weiter voranzuschreiten. Hm. Ja, cool. Äh, ihr seid jetzt quasi fünf. Habe ich das richtig gezählt? Äh, fünf bis sieben. Ähm, weil der Unterle also Unternehmensberater, der Accounting-Mann, ja. dann gibt es auch meinen Steuerberater, der macht ja. da auch se sehr gerne mit, aber den zähle ich gar nicht so richtig dazu, weil der nicht offiziell dabei ist. Also fünf bis sieben, je nachdem, wie stark die Leute sich implementieren. Und äh, dann bestimmt äh, deutschlandweit oder weltweit agierend? Äh, weltweit agierend, ähm, weltweit. wir sind von Kempten bis München, Istanbul, ja. Jakarta. Ja. Welt äh, na, genau der neueste Zugang ist aus ähm, Thailand ähm, Parteia, der wohnt in Partaya mhm. wir sind weltweit ähm, aufgestellt ja. und wollen erstmal in Deutschland beginnen mit der deutschen Rechtslage ja. mit der deutschen ähm, steuerlichen Rechtslage und auch die allgemeine Rechtslage wollen wir erstmal in Deutschland Sachen wie DID, SSI mhm. lösen da ja. sind wir auch schon ähm, lange, lange dahinter, haben auch gute, gute Ansätze. Und wenn man eben in andere Länder übergeht, dass man es woanders anbieten, dann wird es in afrikanischen Ländern vermutlich einfacher, weil dort weniger strenge Regularien sind. Mhm. Ähm, aber erstmal wollen wir in Deutschland beginnen, aber wir entwickeln aus der ganzen Welt heraus. Also. Alles klar. Und wie sieht die Zukunft dann von Mosquito Pay aus? weltweit agierende alles mögliche bezahlmöglichkeiten sei wie paypal oder <lacht> genau das ist dann, das ist dann ähm, oh. relativ äh, relativ easy äh, ich bin der meinung solange man die deutschen behörden einmal überzeugt hat dass man legal arbeitet in allerlei hinsicht es ist <lacht> mit, vermutlich mit anderen Re ähm, ämtern ähm, mi mindestens ähm, also abgedeckt ja man muss natürlich ja. anpassungen treffen und dann sind wir aber skalierbar. dann sind wir skalierbar da sind wir im Webshop in einer Türkei oder in einem äh, Mexiko problemlos implementierbar. Mhm. Ähm, die AGBs etc. müssen natürlich angepasst werden, aber skalierbar ohne Ende. Also stark skalierbar. Sehr gut. Und gibt es da eigentlich mehr Anwendungsfelder, die ihr euch vorstellt, außer Webshops jetzt, wo man es noch äh, einsetzen könnte Richtig. oder wollt? Richtig. Unser, unser Ziel, unser Endziel ist wirklich die Implementierung in der realen Welt. Das heißt im Parkhaus, in der Autowaschanlage, im besten Fall am Kartenlesegerät im Supermarkt, wo man neben Karten Karten auch mit Mosquito Pay über Krypto bezahlen mhm. kann. Das ist das Nonplusultra. Das ist auch unser langfristiges Ziel. Nur wir beginnen jetzt im Webshop, mhm. weil wenn das erstmal erledigt ist und wenn hier die nach einem Hackathon die Bugs weg sind, kann man sag mal, mit weniger Stolpersteinen ins, ins Parkhaus übergehen. <lacht> Habt ihr das eventuell schon einen Auditor gefunden, eventuell Audit One, den gefühlt ja alle benutzen im IOTA-Bereich? Ich habe bei der Crypto Summit in Zürich einen ja. Auditor getroffen, der, der audited äh, Code. Also. Ja. Und dann und dann sind wir sogar TÜV-zertifiziert. Es gibt im deutschen TÜV, der Code Zertifiziert. Auf Ach so. auf Skalierbarkeit, auf ähm, Hackerproof proof ja. äh, auf diverse Faktoren und auf ja, auf den werden wir früher später zugegangen, ähm, aber ja, ist geplant, ist geplant, ja. Ja, sehr cool, sehr cool. Uh -huh. Und gibt es jetzt schon äh, eventuelle Partner, wo die bestätigt sind oder die jetzt schon sagen, äh, wir werden definitiv äh, auf euch bauen, wenn ihr das raus, äh, wenn es quasi öffentlich geht? Ja, ja, unser erster und unser engster Partner ist Tangle Swap. Mhm. Äh, mit ihnen wollen wir in Zukunft auch andere Coins neben IOTA, Shimmer, Assembly und nativen Coins anbieten, wie jetzt ein Stable Coin, wie jetzt ein Bitcoin, wie ein Ethereum. Mhm. Die werden dann im Hintergrund swappen auf ähm, gewünschte Coins. Dann sind wir gepartnert mit äh, Tangle Pay, weil die mhm. entwickeln neben der Firefly Wallet auch das Tangle Pay, äh, die Tangle Pay App, womit Nutzer das, die Maiotas senden können. Und ja. unser Part ist ja die Maiotas zum Empfangen. Mhm. Ja, und, äh, also das automatisierte Empfangen mit Bestätigungs-E-Mail, mit Bestätigung an den Webshop-Owner und an den Bezahler, mit Regularien, SSID, ID, äh, Taxing. Ja. Ähm, mit also Tangle Swaps sind wir gepartnert, mit Tangle Pay sind wir gepartnert. Mhm. Wir sind ähm, Mitglied vom IOTA Touchpoint Programm, mhm. wo viele Projekte wie uns zusammengeführt werden, um Synergien aufzubauen. Mhm. Wo die IOTA Foundation Programmierer mit uns in Kontakt gebracht werden, falls nötig. Ja, also da als, gibt's quasi. als wahnsinnig gute Hilfeleistung. Mhm. Der größte Part bleibt aber dennoch bei uns. Es ist eine gute Hilfeleistung. Ja. Und dann gibt es natürlich dort auch Investoren, wobei die Sache mit Investoren ist ein kritisches Thema, weil aktuell dump ist und natürlich mhm. jeder Investor zurückgezogen lebt und ja. bleibt. Und wir suchen aktuell nicht nach einem Investor, wir sind aktuell wirklich auf Bootstrapping selber entwickelnd unterwegs. Ja. Ähm, haben sogar einen kleinen Investor mit aufgenommen, der uns mit kleinen monetären Mitteln unterstützt monatlich. Mhm. Von dem her geht es uns in der Hinsicht ähm, Gott sei Dank gut. Gut. Ist was für die Community geplant, irgendwas wie NFTs oder irgendwelche Vorteile, wenn man das sowas hat? Ist geplant. Nur mhm. wann ist der Launch? Das ist noch offen. Das lassen okay. wir bewusst offen, weil ein ICO äh, machen wir erst dann, wenn wir wirklich größere monetäre Mittel als Support brauchen. Mhm. Und NFTs, äh, die NFTs äh, sind auch eine Option. Wobei die auch die NFTs eine Funktion haben dürfen. Heißt mhm. also in Form eines Vouchers, also eines Gutscheins. Ja. Ähm, muss nicht immer unbedingt als Bild äh, verkauft werden oder, oder gehandelt werden. Es kann auch als, als, als Briefmarke gehandelt werden. Das ist ja sehr interessant. Ja. Eine europäische Post, ich sage jetzt nicht welche, überlegt die Briefmarken als NFTs rauszugeben. Sehr interessant. Mhm. Und ähnlich kann es bei Mosquito Pay laufen als Gutschein. Ja als Cashback. Warum nicht? Ja. Nur, das sind Schritte in der Zukunft. Die sind jetzt aktuell noch nicht auf, auf der Roadmap. Alles klar. Und warum habt ihr euch für IOTA entschieden? Ich meine, es gibt ja Haufen andere Krypto-Projekte, Bitcoin, Ethereum oder andere kostengünstigere Methoden. Warum IOTA? Äh, wir haben viel recherchiert. IOTA war damals vor dreieinhalb Jahren, als wir uns wirklich festgelegt haben auf IOTA, äh, einfach der kostengünstigste, weil es einfach kostenfrei ist. Ethereum hatte damals oder kurz danach die Probleme, dass eine Transaktion bei 40 Dollar lag. Mm, mm. <lacht> ähm, das war halt heftig. Ähm, ähm, da gab es andere, günstigere äh, Blockchains, die waren nicht so skalierbar wie IOTA. Ähm, wahrscheinlich war es 50% Bauchentscheidung und 50% auf rationalen Argumenten. Ja, das, das heißt, du bist auch selbst investiert in IOTA? Definitiv, seit 2017. Viel zu hoch eingestiegen. Ich wollte gerade sagen, ja, ja. Ich glaube, das sind so viele von uns. Durch den monatlichen Sparplan nachkauf. ist es ja wieder okay. Genau, ich wollte sagen, wenn man jetzt nochmal nachkauft, dann ist ja alles okay. Alles klar, äh, Auch das Touchpoint-Programm angesprochen von ähm, IOTA, seit wann seid ihr da schon äh, Mitglied, Partner? Seit, seit neun Monaten sind wir da Mitglied, es ist mhm. das keine Partnerschaft, es ist eine Mitgliedschaft. Mitgliedschaft. Mhm. Ähm, das hat man, äh, wie es schon welche in der Vergangenheit angemerkt haben, das hat man jetzt nicht officially announced, also offiziell. Ja. Aber <lacht> das habe ich auch angemerkt, äh, das wird demnächst gemacht. Ah, schön. Es lag auch daran, dass wir wirklich Early-Seed waren vor neun Monaten. Wir hatten hm. unseren äh, unser erstes Point-of-Selber gebautes Point-of-Sale mit Steckdose hm. ähm, und Energiefreischaltung und E-Paper-Display hatten wir damals gepitcht bei TouchPoint, wurden aufgenommen, weil wir als, hoffentlich als kompetente Entwickler wahrgenommen wurden. Ja. Aber wir waren immer noch sehr Early-Stage, äh, vermutlich, und wir hatten wirklich kein MVP was am Markt schon platziert war. Hm. Vermutlich war das der Grund, äh, die Füße halten. Aber ich habe mittlerweile confirmed bekommen, dass so ein Pitch, äh, so ein Announcement durchaus hm. ähm, heute möglich ist. Und wir warten den richtigen Zeitpunkt noch ab, wenn wir unser Shopify vielleicht launchen. Ähm, mit heute meinst du heute oder heute in diese von äh, jetziger äh, Zeit? Jetziger Zeit. Ah, okay. Zeit. Ich dachte so. Ja, ja, Quasi vor Announcen schon. Ähm, nee dann sind wir gespannt, was dann rauskommt, weil das ist echt cool. Ähm, gab nicht, noch nicht so viele von, von der Community wissen vielleicht noch von Mosquito Pay. Ähm, seid vielleicht noch solche Hidden, Hidden Champions irgendwo. Hoffentlich. Hoffentlich bekommen noch mehr Leute mit. Wir haben ja mittlerweile 460 Follower auf Twitter. Hoffentlich ja. werden es einmal 4600 natürlich. Ähm. Ich will appellieren, in, in dem Zusammenhang, das will ich jetzt auch wieder nutzen, äh, wir haben eine Spendenkampagne für die Erdbeben, auch in der Türkei am Laufen. Ja. Dort fehlen noch wenige Miotas und äh, jeder einzelne Miota, wirklich mhm. Mikro äh, Überweisungen, äh, Mikrospenden, sind bei uns möglich, weil ja einfach keine Kosten abgezogen werden. Ja. Wir werden später in der Türkei auf ein Ethereum-Spendenkonto äh, überweisen mhm. und die Überweisung auch publishen. Ähm, mit Videoaufnahme. Äh, da würde ich gerne noch äh, kurz ähm, dafür werben, dass die letzten Miotas... Äh ja, sehr gerne. Ja. Äh, in dem Zuge würde ich dann glaube ich, da, wir, wir haben ja ähm, noch, also meine NFTs sind glaube ich ausverkauft, was heißt glaube ich, sind ausverkauft, aber von IOTA-Nerds sind glaube ich noch ziemlich viele ähm, NFTs übrig. Und dann Aha. könnte ich fast das genauso, das gleiche wie äh, Timson Labs machen. Einfach die nächsten, ich weiß ja nicht, wie viel euch fehlen, aber ähm, die nächsten 10 würde ich doch einfach auch wegspenden quasi an euch. Ich weiß gar nicht, wie viel dann rauskommt, aber... Hey, es sind noch etwa doch. 70 Euro. Die fehlen auf die 500 Euro. Ja, <lacht> ähm, Das wäre natürlich klasse. Das wäre klasse. Ähm, ja, dann machen wir das doch so. <lacht> Ui, das hat sich doch gelohnt. Super. Ja, sehr, gern. sehr gern. Also... Äh, Könnt jetzt gerne äh, auch die Links unten auschecken und dann werden die 10 dann ausgelost und wird nur noch einen guten Zweck machen. Äh, Richard, ja, Ist noch diese API, die ihr habt, jetzt habe ich noch meine paar Fragen, ähm, Moment. Genau, ist die API offen für alle oder wollt ihr das Ganze unter Verschluss halten? Wie handhabt ihr da das Ganze? Wir wollen die API äh, nicht als Open Source auf GitHub veröffentlichen. Wir wollen das zwar unter Verschluss halten, aber mhm. eben zu ultra kostengünstigen Konditionen rausgeben. Äh, wie wird das genau ablaufen? Es, der Stand heute ist, der Alexander hat einen Webshop, er geht ja. auf mosquitopay.io, registriert sich dort in Zukunft und gibt dort seine Wallet-Adresse ein. Dann dann bekommt er schon die API zugesandt. Ja. Das heißt. Wenn der Kunde auf Alexander seinen Webshop irgendetwas kauft, dann schickt er die Mayotas direkt auf Alexanders Wallet-Adresse, ohne Umwege über eine Mosquito pay wallet adresse mhm. Das heißt, die API ist zwar nicht öffentlich, aber sie ist schnell zugänglich über mhm. eine kurze Registrierung und auch schnell zu implementieren. Okay. Bei Shopify ist das eben eine App oder eben ein Plugin läuft das mhm. über Shopify, über WooCommerce, äh, über diese Registrierung. Aber wie sind im Detail ausschaut, gib uns ein paar Wochen Zeit, dann kristallisiert das Ganze heraus. Ja. Ähm, aber nein, sie ist nicht öffentlich zugänglich und kein Open Source. Das war die Frage. Ja, genau. Gut. Nee, ist ja, ist ja in Ordnung, weil ich meine, ihr leistet ja quasi Pionierarbeit dann bestimmt in dem Sinn. Das muss ja nicht jeder kopieren. Das äh, verstehe ich vollkommen. Muss ja nicht sein. Nein, das muss nicht sein. Richtig, wir sind das im Apropos in Zukunft, wenn wir auf Schimmer entwickeln, dann mhm. sieht das ein bisschen anders aus. Äh, dann gibt es nämlich Smart Contract. Ja. Dann man wird sehen, wie sich entwickelt. Ähm, aber es besteht durchaus die Möglichkeit, dass man einen Smart Contract aufsetzt, als mhm. Eingangsvariable Alexander seine Wallet Adresse eingibt. Mhm. Und dann, dann ist dieser Code in diesem Smart Contract öffentlich. Der ist dann öffentlich, weil alles, was. Das ist ja öffentlich, was auf der Blockchain liegt. Ja. Und ähm, dann, ist, so dann wäre spätestens dann wäre ein Teil unseres Codes öffentlich. Ja. Mhm. Er, ähm, aber wie sich das genau entwickeln wird mit den deutschen Regularien etc. pp., das, das sehen wir dann, wenn es so ist. Ja, ist ja noch Zeit. Mhm. <lacht> <lacht> Ja, Juchel, vielen Dank. Äh, sehr, sehr spannendes Projekt. Danke für deine Zeit, äh, für deine Antworten, dass du hier Frage und Antwort gestanden hast. Äh, ich hoffe, dass äh, viel noch passieren wird bei euch. Drücke euch die Daumen, ja. dass da noch sehr viel kommen wird. Äh, Freue mich schon auf den Blogbeitrag äh, für den Touchpoint-Projekt, äh, Programm. Äh, ja, hast du noch letzte Worte? Ich bedanke mich fürs äh, eingeladen worden sein. Ich bedanke mich für die Minuten die ihr zuhört, liebe Community. Und dann wünsche ich mir eine angenehme Arbeitswoche. Vielen Dank. Das Gleiche. Mach's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss.